Hey yo meine lieben Fighters, willkommen zu Crunk MMA and here we go! So Leute, in nicht allzu langer Zeit kann es sein, dass wir Jose Aldo, der derzeit einen verdammt guten Lauf hat, nochmal im Octagon sehen werden. Nach seinem erstaunlichen Decision-Sieg gegen die Nummer 4 der Rangliste Rob Font am 4. Dezember verkündet er, dass er als nächstes gegen TJ Della Show antreten möchte, aktuell die Nummer 2 der Rangliste besetzt. Der König von Rio, der gegen Font über die volle Distanz aller 5 Runden beeindruckte. Konnte sich vor von zwei weitere Decision Siege holen und seine Wiedergeburt als Aldo 2.0 feiern. Bei der UFC 265 am 7. August 2021 gegen Pedro Munoz und bei der UFC Fight Night Thompson vs. Neil am 19. Dezember 2020 gegen Marlon Vera. Aldo in eigenen Worten: Dillaschow ist genau dort, wo ich ihn brauche. Also möchte ich gegen ihn kämpfen, er wäre der beste und sinnvollste nächste Gegner für mich. Dillashaw Shaw hatte seinen letzten Sieg gegen Corey Suntag am 24. Juli, den er durch Split Decision für sich entscheiden konnte. Im vorletzten Kampf lag er Henry Cerudo durch TKO Punches und hatte davor eine vierfache Winning Streak. Zweimal gegen Cody Garbrandt, John Lineker und Rafael Asunako im Jahr 2016. Nochmal zu Aldo. Jussi, der mittlerweile 35 Jahre alt ist und sozusagen eine Wiedergeburt seiner Karriere erlebt, kann sich mit weiteren Siegen wieder an die Spitze der Division hochkatapultieren. Wenn er konstant solche Leistungen bringt, vor allem wenn er die Zeiträume kurz hält, wie bei den Kämpfen gegen Pedro und Font, wenn also Aldo in seinem nächsten Kampf und dieser wird sehr sicher gegen Dillashaw stattfinden, ein weiteres Mal überzeugt, steht ihm die Tür offen gegen Peter Jan, die Nummer 1 der Rangliste und dem aktuellen Champion zu kämpfen, dem er bereits schon mal gegenüberstand und zwar bei der UFC 251 und dabei in der fünften Runde durch TKO-Punches gefinished wurde. Der König von Rio hat zu einem die Möglichkeit, die Niederlage gegen Jan vergessen zu machen. Zum zweiten kann er sich zum neuen UFC-Interim-Bantamweight-Champion krönen. So meine Kämpferherzen, das war's an der Stelle. Ich verabschiede mich, schaut es nächstes Mal wieder rein, wenn es euch gefallen hat.